Ein bisschen zu zeigen, dass Sie Teil sein können von etwas, was wir natürlich alle total spannend finden, nämlich von Mikroelektronik. Also ich versuche Ihnen einfach ein paar Grundbegriffe zu erklären und vielleicht ein bisschen Begeisterung zu transportieren für das, was Sie in den nächsten Tagen tun. Keine Sorge, das ist jetzt kein trockener Stoff, den Sie jetzt hier auswendig lernen müssen, wie Sie in der Schule irgendeinen Stoff im Geschichtsunterricht lernen und dann hinterher rezitieren sollen, darum geht es mir gar nicht. Und es geht mir darum, ich möchte Ihnen einfach ein bisschen Faszination mitgeben. Ich möchte Ihnen mitgeben, warum wir das spannend finden, was wir tun und was Sie in den nächsten Tagen hier lernen sollen, ein bisschen zu tun.